Wenn man sich die heutige Situation anschaut, was ist eines der größten Probleme in der Gesellschaft? Die hohe Scheidungsrate. Warum zerfallen eigentlich Familien? Weil Männer und Frauen keine gemeinsame Sprache finden können. Man muss sich bewusst sein, dass Männer und Frauen absolut gegensätzliche Geschlechter sind. Sie werden sich auf der logischen Ebene niemals gegenseitig verstehen. Die Männer haben eine Denkweise und die Frauen haben eine absolut andere Denkweise. Und in den meisten Familien entstehen deswegen Probleme, weil die Männer versuchen, aus ihren Frauen ebenfalls Männer zu machen. Sie sagen, wenn du die Dinge nicht so verstehst wie ich, wenn du nicht so denkst wie ich, wenn du keine Rückschlüsse ziehen kannst wie ich, und wenn du dich in einer Frage nicht so auskennst wie ich, dann bist du ein dummes Weib. Mach es doch wie ich. Ist euch das aufgefallen, dass in den meisten Familien genau deswegen die meisten Probleme entstehen? Es wird versucht, aus Frauen Männer zu machen. Das ist nicht richtig. Die Frauen haben ihre eigene Denkweise und ihre eigene Weise, um Erkenntnis über diese Welt zu sammeln. Und diese Weise ist nicht schlechter als die der Männer. Sie ist aber anders, komplett anders. Und zu versuchen, aus einer Frau einen Mann zu machen, das ist einfach nur falsch. Genau deswegen scheiden sich so viele Menschen. Eine Frau muss man wie eine Frau auffassen und wie eine Frau behandeln. Ja, sie sind ebenso, lieblich. Und das ist auch das Schöne an einer Frau. Ja, aber was, wenn es die Situation erfordert, dass die Frau beispielsweise lernen muss, sich mit einem Auto auszukennen? Es gibt doch Situationen, wo eine Frau Tätigkeiten ausführen muss, die eine ganz andere Denkweise erfordern. Wir meinen jetzt etwas ganz anderes. Und dann gibt es da noch dieses Extrem, welches den Frauen aufgezwungen wird, dass sie nur an den Herd gehören und solche Sachen. Dem ist absolut nicht so. Unsere Frauen sind sehr talentiert, sie sind ausdauernd, sie sind geduldig und sie haben ihre Lektionen im Leben zu lernen. Es wird uns aber in der Gesellschaft ständig eingetrichtert, dass wenn eine Frau blond ist, ist sie automatisch blöd. In Wirklichkeit sind unsere Frauen und insbesondere die Blonden, sie sind sehr talentiert. Weil man ihnen aber die falschen Werte aufgezwungen hatte, versuchen sie sich mit den Männern zu messen. Es findet ein regelrechter Genozid gegen unsere Frauen statt. Und sie werden absichtlich erniedrigt. Aber in Wirklichkeit sind unsere Frauen sehr begabt. Nur die heutigen Männer, aufgrund ihrer falschen Erziehung, fordern von den Frauen, dass sie männliche Charaktereigenschaften an den Tag legen sollen. Aber das ist nicht richtig. Aber doch nicht die Männer fordern das. Das kommt doch von außen. Wieso denn von außen? Die Scheidung wird doch durch die Eheleute veranlasst. Nein, ich meine, dass die stereotypischen Verhaltensweisen den Menschen aus dem Fernsehen aufgezwungen werden. Dort wird ständig gesagt, dass die Frauen es den Männern gleich machen müssen. Die Frau muss sich gar nicht um die Familie kümmern, sondern sie muss Karriere machen und anderen Schwachsinn. Sie muss eine Superfrau sein und im roten Cabrio durch die Gegend fahren. Darüber werden wir uns mit den Frauen unterhalten, in einer getrennten Gruppe. Heute sprechen wir über Männer. Gut, ich habe das nur deswegen angesprochen, weil sie gesagt haben, dass das ein Problem der Männer ist. Idealerweise müssten wir dieses Seminar mit Männern und Frauen getrennt durchführen. Ansonsten haben Sie natürlich Recht, mit der negativen Beeinflussung durch die Massenmedien. Aber das ist bereits ein Problem der Frauen und wir werden in einer getrennten Gruppe extra für Frauen darüber sprechen. Dort können wir uns dann in bestimmte Themen vertiefen. Idealerweise muss man so etwas nur mit einer reinen Frauengruppe besprechen, weil es Sachen gibt, die nur die Frauen hören sollten. Genauso gibt es auch Sachen, die nur die Männer hören sollten, weil das absolut unterschiedliche Wesen sind. Die Frauen fassen diese Welt auf eine Weise auf und die Männer auf eine ganz andere Weise. Und im Idealfall müssten das zwei getrennte Gruppen sein, eine Männergruppe und eine Frauengruppe. Dann würde ich diese Vorträge ganz anders abhalten weil ich mich an meine vergangenen Inkarnationen sowohl als Mann als auch als Frau erinnern kann und deswegen kann ich gut nachvollziehen, wie die Frauen diese Welt auffassen. Ich akzentiere deswegen die Aufmerksamkeit auf dem Verhalten der Männer, weil es in ihrer Verantwortung liegt, wie sie ihre Ehefrauen behandeln. Zurzeit verhalten sich die Männer falsch ihren Frauen gegenüber, einfach nur falsch. Die Männer müssen versuchen, ihren Ehefrauen zu helfen, weibliche Charakterzüge zu entwickeln und nicht männliche. Die Frau muss sich in der Ehe geschützt fühlen, wie hinter einer starken Mauer. Der Ehemann muss seine männliche Verpflichtungen erfüllen, und die Ehefrau muss ihre weiblichen Verpflichtungen erfüllen. Wir aber fordern von unseren Frauen, dass sie zum einen arbeiten gehen sollen und zum anderen die Welt wie ein Mann wahrnehmen müssen. Eine Frau muss überhaupt nicht arbeiten gehen. Was ist das denn für ein Mann, der seine Frau nicht ernähren kann? Was ist das für ein Mann, dessen Frau gezwungen ist, für einen fremden Mann arbeiten zu gehen? Unsere Frauen haben niemals für irgendjemanden gearbeitet. Sie haben innerhalb der Familie bereits so viele Verpflichtungen. Wenn eine Frau als Mutter, als fürsorgsame Hausfrau in der Familie lebt, dann hat sie bereits Verpflichtungen bis zum nicht mehr. Und dann soll sie auch noch arbeiten gehen? Wir aber behandeln unsere Frauen, als ob sie Männer wären. Wir sagen ihnen, geh arbeiten, es gibt zu wenig Geld in der Familie. Was ist das denn für ein Mann, der seine eigene Familie nicht ernähren kann? Das ist eine völlig falsche Herangehensweise. Und daraus resultieren dann alle Probleme in der Familie. Die Frauen können zwar auf der intuitiven Ebene spüren, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmt, aber sie können das auf der logischen Ebene nicht verstehen und nicht in Worte fassen. Unter anderem deswegen zerfallen Familien, weil die Männer ihre Ehefrauen falsch behandeln.